Hallo, heute geht es um das Bild, die Apfelblüte und die habe ich so schön verpackt in so einem Vintage-Style, denn ich finde, das passt ganz gut zusammen. Apfelblüte hat für mich immer etwas mit Erinnerung zu tun und Erinnerung und Vintage, das gehört einfach zusammen. Also ich zeige dir heute, wie du hier dieses Bild umsetzen kannst und... Es ist etwas für die, die gerne mal von der gegenständlichen Malerei in die abstrakte Malerei möchten. Denn du fängst schon mit dem Farbauftrag an. Der äh, muss nicht super perfekt sein und du kannst Pinselstriche einfach stehen lassen, weil das gehört dann nachher zu dem Charakter des Bildes. Also einfach mit ganz viel Spaß und äh, Genuss diesen Farbauftrag aufbringen. Ich zeige, dir zwei, nee, ich zeige dir eine Variante, wie du die Blüte eben draufsetzt und sage dir dann noch eine andere. Also schau unter das Video äh, in der Videobeschreibung, äh, stelle ich dir das dann nochmal zur Verfügung. Ja, also Erinnerung heute und Blumen, das passt einfach perfekt zu dem heutigen Tag. Heute ist Muttertag. Vielen, vielen Dank an dich, liebe Mutti, für deine immer so gute und tolle Unterstützung. Vielen Dank an euch beiden natürlich. Und ja, jetzt... An alle Mütter, lass dich verwöhnen heute, hab einen schönen Tag und natürlich an alle anderen auch. Genieß einen schönen Sonntag und viel Spaß mit dem Video. Du startest heute mit einem Braunton und kannst einfach die Farbe auftragen. Und das muss nicht ordentlich sein, also du kannst einfach... Den Farbton verteilen, Pinselspuren dürfen sichtbar bleiben, nachher kommt sowieso wieder ein Farbton darüber. gebe auch immer noch mal ein bisschen Schwarz dazu. Dann sieht der Farbton noch ein bisschen dunkler aus, ein bisschen vergrauter aus. Und dann kannst du auch den Rand mit einstreichen. So, jetzt suche ich noch was zum Rauskratzen. Ich habe die Zeit zum Trocknen genutzt, um mir einen Farbton anzumischen. Also du kannst, es, kannst erst das Braun auftragen und dann trocknen lassen unbedingt und jetzt trage ich hier das Grün auf. Schau mal unter das Video, da schreibe ich dann rein, welche Farbe ich genutzt habe. Und ich habe hier mir vorhin auch noch einen spitzen Gegenstand gesucht, womit ich dann auch aus der nassen Farbe mir schon meine Skizze rausnehmen kann. Das kennst du schon aus ganz vielen Videos und das kannst du hier eben auch total schön nutzen. Aber eben erstmal die Farbe verteilen, auch hier nicht zu so ordentlich arbeiten, sodass der Untergrund immer noch mal zum Vorschein kommt. Also Pinselspuren kann man gut und gerne stehen lassen, das sieht schön aus. Jetzt kannst du dir die aus der nassen Farbe deine Skizze rausnehmen und ja deshalb ist es gut, wenn du deine Skizze vorher ein bisschen geübt hast. Jetzt kannst du die einfach auf die nasse Farbe bringen und wenn du dir da nicht sicher bist, kannst du es auch lassen und nachher einfach vorzeichnen. Ja, jetzt ja, koloriere ich das Ganze nur noch. Also leicht die Farbe draufziehen. Und wenn du jetzt die Farbe nicht rausgenommen hast, sondern dir eine Zeichnung einfach draufgesetzt hast, kannst du es auch einfach machen. Wirklich, du kannst auch einen Bleistift einfach nehmen und das drauf skizzieren. Der Untergrund muss aber trocken sein. Also das dann nicht vergessen. Das Türkis trocken trocknen lassen und dann mit Bleistift oder einem farbigen Stift die Skizze raufziehen. Ich überlege mir nochmal, welchen Stift du gut nehmen kannst und schreib das nochmal unter das Video. Hier habe ich gerade gearbeitet. Ich habe den Platz schon sauber gemacht. Es gehört nicht viel dazu. Einfach machen, einfach sich trauen, einfach tun, umsetzen, malen, fertig. Also wirklich ganz simpel und wie die Blüten nachher aussehen ist auch nicht wichtig. Mach einfach, hol dir Vorlagen. Ja. Also danke fürs Zuschauen und danke für dein Like. Danke für dein Abo und ich freue mich jetzt auf deinen Kommentar. Hab einen ganz schönen Sonntag. Tschüss. Heute der Tipp für dich, das Coverbild. Das ist auf jeden Fall etwas, wo auch einzelne Werkzeuge mit beschrieben sind, die du verwenden kannst fürs Auskratzen. Also bei, ähm, bei dem zweiten Bild oder bei dem fünften Bild, da sind nochmal... Ganz schöne Tipps und du kannst das Ganze dann eben auch noch ein bisschen abstrakter gestalten oder eben so, wie ich es hier im Video gemacht habe. Okay. Also viel Spaß und jetzt geht's raus oder an den Mahlplatz.